So, jetzt schauen wir, ob der Harry schon da ist, aber der wird sicher länger brauchen mit seinem Auto bis auf die Stadt, so wie wie scooter Na gut, diese Challenge gleich zu Beginn hat Gary heute gewonnen. Aber Harry hat dafür jede Menge elektrisierender Themen und Fragen im Gepäck. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir werden heute ein schnelles elektrisches Pferd kennenlernen. Gary, was steckt da dahinter? Nö, wir fahren mit einer, kann man fast sagen, Automobillegende, ein Fahrzeug, das es schon Jahrzehnte gibt. Ford Mustang kennt jeder. Äh, wer uns aber kennt, äh, wir müssen natürlich nicht mit einem 8-Zylinder-Verbrenner fahren, sondern wir fahren mit dem Ford Mustang elektrisch. Nennt sich Mach-E. Und wir haben heute die schnellste Variante zum Probieren, nämlich den GT. Außerdem schauen wir uns an, wo im Süden von Salzburg demnächst ein neuer großer E-Ladepark entsteht. Klären auf, was eigentlich ein Frunk ist und warum E-Autos mit neuen Plattformen ausgestattet werden. Wenn euch E-Mobilität gefällt, dann lasst uns euren Daumen nach oben auf das Video da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Harry und Gary sind heute beim Autohaus Schmidt in der Alpenstraße zu Gast. Sie besuchen dort Andreas Klappacher. Doch am Weg zu seinem Büro fällt Gary gleich im Schauraum etwas auf. Weißt du, wo man einen Verbrenner von einem E-Auto von vorn meistens ganz schnell kennt? Das ist schwarz und das ist weiß. Genau. Was da dahinter steckt, ist jetzt nicht die Farbgebung, sondern der Verbrenner hat vorn sehr große Öffnungen, die man für die Kühlluft braucht. Also, ja. der Verbrenner hat einen ihren Kühlluftbedarf. Ja. Das ist notwendig, geht nicht anders, ist für die Aerodynamik natürlich eher suboptimal. Ja. Beim E-Auto brauchen wir das nicht und das sieht man bei dem Fahrzeug ganz gut, dass da vorne die ganzen Öffnungen, und Anführungszeichen, verschlossen sind. Ja, bis auf unten zwei kleine Bereiche, die man da sieht, das sind Lamellen, die man bedarfsfrei aufmachen kann. Okay. Und dadurch ergibt sich natürlich auch deutlich bessere CW-Wert, was für die Aerodynamik und was für den Verbrauch und für die Reichweite natürlich ein ganz wichtiger Schritt ist. Na schau, wieder etwas gelernt. Jetzt aber auf zu Andreas, denn der wartet ja schon auf euch und immerhin wollte ja noch den Mach EGT fahren, oder? Also rein ins Auto und los geht's. Der Mach EGT von Ford hat 487 PS. Die Batterie schafft 500 km Reichweite. In 4,4 Sekunden geht's von 0 auf 100. Dafür sorgen bis zu 860 Newtonmeter Drehmoment vom Allradantrieb. Der mach EGT verbraucht 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Schon nach wenigen Kilometern bleiben die drei kurz stehen, denn sie treffen Anita, die Frau von Andreas, an der Schnellladestation beim Tennispoint in Arnef. Anita fährt ebenfalls seit mehreren Monaten einen rein elektrischen Mach-E. Gerade in jungen Familien gibt es vor der Anschaffung von E-Autos oft viele Diskussionen, so war es auch bei Andreas und Anita. Es war bei uns genau gleich. Ich wollte kein Elektroauto, einfach weil ich Angst hatte mit der Reichweite. Ich fahre oft lange Strecken. Und das war natürlich schon so ein großes Hindernis für mich. Ähm, wo lade ich? Wie lange brauche ich? Brauche ich viel länger, dass ich ans Ziel ankomme? Und ja, darum war es dann wirklich so, dass ich mich anfangs ähm, gewehrt habe, aber jetzt ist er da und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gebe ihn nicht mehr her. Das merken wir, also ich habe viele Kunden beraten und das Auto kehrt dann also der Frau. Was kann man denn tun, dass der Mann, der eigentlich der Zahler ist, also dann nicht durch die Finger schaut? Gibt es da einen Rat von deiner Seite? Da habe ich einen sehr guten Rat, ähm, dem Mann gelegentlich den Schlüssel geben und ihn zur Ladestation oder zur Waschstraße schicken. Anita, der Andreas hat erzählt, du fährst also mit dem Elektroauto weitere Strecken. <lacht> so dass also jetzt der Speicherinhalt nicht ausreicht, damit man auch wieder zurückkommt. Wie hast denn du das gelernt, also dieses Schnellladen also auf der, auf der Langstrecke? Es ist aber total simpel. Also ich habe eine App auf meinem Telefon, auf meinem Smartphone. Ich gebe die Adresse vom Ziel ein und mir werden automatisch die dementsprechenden Ladestationen am Weg dorthin angezeigt. Wenn ich beispielsweise in die Schweiz war, bleibe ich in Landsberg am kurz stehen. Ähm, bleib sowieso immer kurz auf einer kleinen Trinkpause stehen und kann wirklich jedem, der Bedenken hat, was die Reichweite betrifft, nur sagen, man muss keine haben, es funktioniert einwandfrei und ich hatte echt noch nie ein Problem irgendwo. Alle Ladesäulen der Salzburger G finden Sie übrigens in der Stromladen-App, die gibt's kostenlos und Sie können damit auch direkt an der Ladesäule tanken. Anita muss jetzt wieder los und auch die drei Herren wollen mit ihrem Mache egt noch eine größere Proberunde drehen. Na Geri, wie war die Fahrt? Wir sind jetzt äh, am Parkplatz bei der Vorderfahrer. Ich denke, die Geisberg-Fans kennen das als Ausgangspunkt für die Gipfelbegehungen. Und sind mit dem Mach-E GT jetzt draufgefahren. also ich habe fahren dürfen, es ist beeindruckend, also richtig beeindruckend. Jeder, der damit einmal gefahren ist und vor allem auch diesen GT ausprobiert hat, der weiß, dass das Auto in puncto Leistung dem V8 in gar nichts nachsteht und ich glaube, du hast das ja beim Rauffahren hier auch bemerkt das geht schon wirklich sensationell und deswegen hat er den Namen Mustang auch wirklich verdient. Also was mir aufgefallen ist, ist dass das Ding ja besser geht wie ein 8 Zylinder und was ich total spannend gefunden habe, weil es einfach vom Konzept auch gut dazu passt, ist der Sound. Hinter ja wie ein 8-Zylinder ist, aber kein 8 Ja, natürlich reicht es nicht, einfach auf das Auto ein Pony raufzukleben oder den, den, den Mustang raufzumachen zu und dann sagen, es ist ein Mustang. Man muss natürlich auch äh, das Auto wirklich auch von der, von der Performance an das, an das Original anlehnen und da hat sich halt Ford entschieden, einfach viel Leistung reinzupacken äh, und auch einen, einen Soundgenerator, einen, einen äh, physischen Soundgenerator einzubauen, der dem Fahrer, wenn er will, man kann es natürlich auch wegschalten, wenn man das reine elektro genießen will, kann aber dann auch wenn man auf die Performance-Stufe geht, das Ganze mit wirklichem V8-Sound, der natürlich künstlich hergestellt ist, unterstreichen. Das ist ein Mustang-Feeling. Das Auto gibt es länger, als es VW Käfer gegeben hat. Von dem sind mehr als 10 Millionen Fahrzeuge mittlerweile gebaut worden. Und Insofern sieht man dem Auto schon sehr schön, dass die großen Automobilhersteller den Weg in die Elektromobilität weil das einfach forciert gehen. Und wie man dem Konzept sieht, ist das ja sehr, sehr gut gelungen. Sehr gut und sehr flott. Da will Gerry auch gleich wieder hinters Steuer. Während der Fahrt kommen die drei auf das Thema Autoplattformen. Was viele unter einer gemeinsamen Bodenplatte von mehreren Modellen verstehen, erklärt unser Experte doch ganz anders. Plattformstrategien verwenden in Wirklichkeit alle große Volumenshersteller. Da geht es darum, dass man die zentralen Komponenten von einem Auto, also Fahrwerk, Motor, Getriebe, Elektronik, Plattform als Assistenzsysteme Infotainment, dass man die möglichst einheitlich über viele Modelle verbauen kann. Klar, da geht es um Stückzahlen. Das einzige, was bei einer Plattform wirklich gleich ist, innerhalb verschiedener Modelle, ist die Positionierung der Lenkung und der Abstand der Vorderachse zur Pedalerie. Alle anderen Abmessungen sind bei Plattformen sehr variabel. Und was ist jetzt der große Vorteil von einer E-Mobilitätsplattform? Im Wesentlichen der sehr lange Radstand. Das heißt. Man hat ja bei seinem Auto das Thema, dass man eine relativ große Batterie unterbringen muss und die braucht Platz. Ja, und die kann nur an der Fahrzeugunterseite logischerweise sein, was beim Verbrenner nicht geht, weil beim Verbrenner bin ich beim Radstand limitiert, weil ich vorne ja einen Motor und ein Getriebe habe. Und der große Radstand hat jetzt für einen Normalkunden den großen Vorteil, dass der Platz im Innenraum natürlich deutlich größer wird. Nach gut zwei Stunden kommen Harry, Gerry und Andreas zurück zum Autohaus Schmidt in die Alpenstraße. Doch bevor sie den nach EGT wieder zurückgeben, fällt Harry noch ein wichtiger Begriff für viele neue E-Mobilisten ein. Ja, ganz oft den Begriff Frank. Was ist denn das? Ja, Frank ist was, was man bei sehr vielen E-Fahrzeugen hört und auch sehen und nutzen kann. Das ist einer der Vorteile von reinen E-Plattformen, weil man dort einfach in der Konstruktion die gesamte Infrastruktur ein bisschen anders positionieren kann, mehr Freiheitsgrade hat. Und da kommt dann was raus, was als Frank bezeichnet wird. Und was ist ein Frank? Das ist quasi der Kofferraum vorne. Also der alte Käfer. So wie beim alten Käfer, nur haben wir es jetzt ein bisschen moderner benannt. Kofferraum auf Englisch ist Frank. Und nachdem das der Kofferraum an der Front ist, heißt es einfach Frunk. Frank. Okay. Und wie man jetzt da beim, beim Mache sehr schön sehen kann, ist der Platz natürlich durch das Ladekabel alleine. Noch nicht ausgenutzt, das heißt, viele nutzen das und um die Dinge, die im normalen Kofferraum da eh ständig durch die Gegend fliegen, vorne im Frank runterzubringen und dann hat man jederzeit einen guten Zugriff auf. Das Autohaus Schmidt hat in den vergangenen Monaten ordentlich aufgerüstet. Nicht nur mit neuen E-Autos, sondern auch mit sauberem Strom vom Dach. Dieser ist ein erster Vorbote für einen großen E-Ladepark, der hier am Gelände entstehen wird. Und zwar machen wir das in der Form, dass wir jetzt aktuell 200 Kilowatt PV-Anlage am Dach bereits montiert haben. Weitere 150 kommen in den nächsten Monaten drauf. Das ist dann der Startpunkt für unseren eigenen schmidt ladepark für Elektrofahrzeuge. Das heißt, wir werden äh, bis zu vier Schnellladestationen montieren, wir werden äh, zwischen 15 und 20 langsame also AC-Ladepunkte installieren. Und das große Ziel dahinter ist, unserer, unserer Region, dem Süden von Salzburg, speziell die Alpenstraße, einen, einen Ladepark, eine Ladeinfrastruktur äh, zur Verfügung zu stellen. Salzburg Süd, habe ich also in der Wahrnehmung, ist ja sehr stark also eine Siedlungsgegend. Wir haben ja große Wohnblöcke. Und habe ich das richtig verstanden? Nicht überall kann sich jeder als eine Wallbox in einem Wohnblock technisch also auch also hergestellt werden. Die, die Aussagen von Kunden waren dann immer wieder, ähm, ja, aber ich kann kein Elektroauto kaufen, weil ich muss ja zu Hause laden. Da war unsere Antwort immer, du hast auch keine Tankstelle zu Hause, sondern du fährst zur Tankstelle danken Und genauso sehen wir auch die Zukunft in der Elektromobilität. Du fährst ja mit deinem Auto dann wie bisher mit deinem Verbrenner auch zur Ladestation hin. Und wir wollen einfach unseren Kunden oder der ganzen Region Salzburger Süden diese Möglichkeit bieten. Der neue Ladepark im Süden von Salzburg wird im kommenden Winter montiert und soll schon ab 2023 in Betrieb gehen. Wir haben heute gelernt. Ein E-Auto kennt man an der Front. Diese ist meist verschlossen und hat im Gegensatz zum Verbrenner kaum Lufteinlässe. Auch für junge Familien auf der Langstrecke sind E-Autos kein Problem und wer mehr Platz braucht, der braucht einen Frank.